Hallo und herzlich willkommen zum siebten Teil mittlerweile der LVOKL Tutorial Reihe. Heute werde ich euch zeigen, wie man in der also mit Java, in der mit der LWOKL ähm, Entitäten erstellen kann für sein Spiel. Erstmal, was ist eine Entität? Entitäten sind Objekte, die sich nicht bewegen. Generell wird bei spiele Engines unterschieden zwischen Entitäten und Elementen. Elemente sind meistens so Dinge wie Blocks, auf denen man stehen kann, das Terrain oder Dinge im Hintergrund und Entitäten sind so Dinge wie der Spieler oder NPCs oder ein Fahrzeug, Gegner und solche Dinge. Und ja, jetzt werde ich euch eben zeigen, wie man in Java-Entitäten am besten machen kann. Das ist eigentlich ein ziemlich guter eine ziemlich gute Herangehensweise, so wie ich das mache. Man muss es aber nicht ganz genauso machen. Es gibt viel bessere Wege, wie man das machen kann. Und ich werde jetzt gleich mal anfangen, indem ich eine neue ein neues Paket erstmal erstelle. Das heißt .tory.entity oder objects nenne ich das. und eine Klasse namens Entity. Die Entity-Klasse wird abstrakt, so dass man sie nicht initialisieren kann, aber dass man sie vererben kann. Denn die eigentliche Entity-Klasse ist eher sowas wie eine Vorbildklasse man sollte sie nicht verwenden, man sollte eher so Dinge wie, MP wie eine NPC-Klasse machen, die erbt von Entity oder Player-Klasse eben und deswegen schreibe ich jetzt Abstract Class Entity dazu und dann eben den Constructor in dem momentan noch nichts drin steht und dann mache ich ein paar Standardfunktionen zum Beispiel Public um, void on update und public void on render und damit sind wir gleich einmal bei den grundlegenden Funktionen, die nämlich dann im Spiel bei jedem Durchlauf aufge aufgerufen werden on update wird eben wenn man so, sowas wie eine Script Engine einbaut, werden dann die Skripte aufgerufen oder die Physiken werden berechnet und onRender wird eben dann gezeichnet und ja mehr braucht die Entity-Klasse momentan nicht, außer vielleicht ähm, public integer x und y und public int height. in der public void On render, oder ich schreibe vorher im Konstruktor noch Standardwerte nämlich 0 oder... Moment... Oder ich, ich mache es 100 dann ist es nämlich nicht ganz beim Rand und in der onRender dann eben durch importieren von Open GL Kann ich dann hier GL beginnen, GL Quartz? Das, was ich momentan mache, würde in einem der ersten Tutorials, oder ich glaube im zweiten wurde es bereits erklärt So, danach kommt xy Gut, dann sollten wir eigentlich schon mal, wenn ich das Ab Abstract noch mal kurz wegnehme und eine, eine Entity initialisiere und onRender aufrufe Sollte ich, das sollte ich auf jeden Fall nicht vergessen. Okay. Ja, dann sieht man hier eben ein gezeichnetes Quad. Dann als nächstes werde ich eben das Entity wieder wegnehmen und erstmal wieder abstract machen das ist eben dann die grundlegende der grundlegende Aufbau einer Entity-Klasse und man kann hier jetzt ebenso viele Klassenvariablen und Funktionen machen wie man will, zum Beispiel on keystroke oder on Click oder solche Dinge kann man alles machen es steht eigentlich nur die Imagination im Wege. Und man kann hier auch zum Beispiel machen public boolean. Drawable. Ähm, oder so ähnlich. Und dann hier eben. Oder visible ist besser. Und dann hier if visible. und dann wird eben nur gezeichnet wenn der boolean visible auf true ist und dasselbe mit active und dann in der on update if active dann will ich erstmal einen player erstellen und der erweitert entity und somit muss ich einen superkonstrukt erstellen und hier brauche ich eigentlich nichts zusätzliches zu machen außer die public void on update zu überschreiben hier sieht man dann overrides, also sie wird überschrieben und hier mache ich dann if keyboard is key down plus, plus Nein, minus minus. Und dasselbe mit S. Dann mache ich hier in der Game erstmal einen Player und p.onupdate Update und P .on render werden aufgerufen somit sollte das jetzt so funktionieren dass ich hier wenn ich S und W drücke meine Entität bewegen kann der große Vorteil von Entitäten liegt jetzt aber auch darin dass man zum Beispiel auch NPCs machen kann und das werde ich jetzt auch tun und die nenne ich eben NPC Extends. Entity. Und hier mache ich jetzt ein Skript. Und da schreibe ich rein if y gleich 100 y plus plus und if y größer gleich 500 y minus minus das wird aber nicht funktionieren es wird jetzt immer hin und her springen toll ähm, dann mache ich einen private Boolean Up, Down. Nein, nein, das geht anders. So. Das heißt, wenn ich jetzt unter... Ja, das muss so funktionieren. Dann probiere ich das mal. Und dann kann man hier auch sehen, wenn ich hier Entity statt Player schreibe, funktioniert das trotzdem. Und dann mache ich das gleich mit NPC. Ohne dass ich viel ändern muss. Und jetzt geht das, sollte das die ganze Zeit auf und ab. sollte, ja, tut's auch und, ja das ist dann eigentlich eine primitive KI sozusagen und was, das nächste was man tun kann ist eine generische Liste zu erstellen und das werde ich jetzt mal tun nämlich public list entity Und in dieser diese Liste wird dann so verarbeitet, dass im, in der Schleife jedes Mal vor Entity E, Entities E.OnUpdate und E.OnRender ausgeführt wird und damit werden eben alle nacheinander man kann, kann das auch trennen dass man jetzt zwei vorschleifen macht und in einer on update und in der anderen on render das wäre eigentlich die logischere variante aber so ist es eben einfacher und weniger code und zum herzeigen ist das viel schneller und ich werde jetzt hier einmal entities.add und ich mache jetzt Erstmal bei MPC einen Konstruktor mit einem Int X und Ich füge hier jetzt ein paar Entities hinzu und dann sollte man sehen, dass jetzt hier eine Liste mit vier Entities ist und man kann auch dynamisch Entities hinzufügen und weggeben und solche Dinge. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel machen würde If Keyboard so das heißt wenn ich jetzt ja das funktioniert nicht wirklich weil der das nämlich bei jedem durchlauf dann da müsste man jetzt hm. das sind so die schwächen von diesen systemen dass man da immer die die solche Sachen eben berücksichtigen muss. Nee, okay, funktioniert trotzdem nicht, aber egal. Ja, so funktioniert das eben mit den Entities, ist eigentlich prinzipiell relativ einfach, und man kann das eben so viel erweitern, wie man will und Modularität hinzufügen und aber auch Modularität wegnehmen, wenn man es vereinfacht haben will und generell sind Entities einfach extrem praktisch zum Arbeiten man kann nämlich auch diese Variablen die Klassenvariablen in irgendwelchen Dateien speichern und dann so einlesen und das geht eigentlich relativ einfach dann und somit ist das eigentlich recht gut, damit verabschiede ich mich für heute für dieses Tutorial und bis zum nächsten mal, tschüss!